Hey Leute, willkommen zurück zu Popel mit Zucker mit Let's Go Pikachu. Wir haben letzte Folge unser Nidoran bekommen, haben das Paket abgeliefert und so weiter und so fort. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Okay, die haben die Arena neu gestellt, der alte ist immer noch da. Äh, ich merke gerade, dass das Spiel eigentlich das gleiche ist, so ziemlich. Mehr oder weniger. Nur mega gut abgedatet. Äh, ich habe jetzt keinen Sound mehr. Dafür hocke ich ein bisschen weiter hinten und so. Und wir gehen in den Bertania. Oh, da war es. Oh. Oh. Ein Raupi. Voll cool. Ich schaff das. Okay, wenn da keine Animation gekommen wäre, hätte das schon beim ersten Mal funktioniert. Aber naja, was will man machen? Auf jeden Fall habe ich es. Ich hoffe, die Kamera stört nicht so. Ich muss das mal noch ein bisschen... Ich habe nur drei oder vier Rahmen standardmäßig drin, halt leider zum Beispiel. Ich weiß auch nicht, in welcher Ecke es hier am wenigsten stört. Normalerweise finde ich oben links oder oben rechts okay. Bei Trackmania ist unten, glaube ich, besser gewesen. Aber sonst ist meistens eigentlich relativ scheiße scheißegal. Ja. Es fängt an zu stinken, wenn man das anfasst, um, um sich zu schützen. ah oh nein, das ist ein Tapsi. Okay. Hätte ja sein können, dass es was Gutes ist, also was Besseres. In diesem Wald gab es immer einen Tauboga zufälligerweise. Das weiß ich gerade noch so. Oh, geil. Diese Aura, hat die was zu bedeuten? Es ist riesig. Oh. Ah ja, und jetzt ist es. Nein, nein, nein, nein, nein, sicher nicht geht's noch. Entschuldigung, Scheißsteuerung. Imi. mit was ist dann noch mehr okay das mit den bären ist also was anderes es gibt so wie es aussieht doch nichts mit bonbons und so kann ich jetzt noch ein zweites wir probieren es einfach aus ob sich tut nee, tut's nicht gut hätte ja sein können deswegen probieren wir es aus Du wachst es. Fuck you. Come on. Ich muss so schräg werfen, um gerade zu... Okay, das ist gut Egal. Auf jeden Fall klappt's. <lacht> Es gibt noch Wurftechnik und so, also Boni, die wir nicht kennen. Ja, yes. ein 40 cm großes Raupi, das ist schon recht viel eigentlich. Das wird wahrscheinlich ein kleinen Ich weiß nicht. Winzig? Jawohl, winzig. Oh, come on. Jawohl. Äh, ich werde das Winzkin natürlich nicht spielen, wegen dem Level und so. Oh, ich hätte Raubi noch ins Team sehen nehmen sollen. Scheiße. Das mit den Augen finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Einfach alle außer das eine Radfratz <lacht> Dass das aus dem Team fliegt jetzt. Ne, das hat mehr EP als das andere. Da muss ich angucken. Eigentlich wäre es dann besser, wenn ich das andere rausschmeiße. Okay. Äh, da war das. Oh, oh, oh, komm her. Wetten, wir können das nicht fangen. Ich wollte eigentlich mit Raupi trainieren, aber... Muss ich trotzdem für ein Pokédex dann, also äh, das machen wir dann. Okay. Äh, das könnte schwierig werden. Chemiebären. Einsetzen. Come on. Ich ziehe wirklich so. Und der schießt da in die Ecke rüber. Seht ihr das? Ich mache mal so. Kann das sein, dass es das abhängig ist von wie die Switch steht bei mir? Das ist voll kacke. Ja, das hat... Halt die Fresse! Mein Gott, ist das kacke mit der Steuerung jetzt, ganz ehrlich. Ich muss mir Pokebälle Pokébälle kaufen gehen. Kann ich das irgendwo ausrichten? So. Vielleicht. Ja, ich nehme den Controller, ist gut. Ja, gib mir nochmal die Sicherheitshinweise, leck mich. Das finde ich jetzt schon ein bisschen bescheuert. Ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe meine Switch-Links äh, schräg neben dem Fernseher stehen. Ich habe sie halt nicht direkt. Und dass das anscheinend was ausmacht, finde ich voll behindert. Äh, mein Taubsi ist stärker, jawohl. Ich nehme Level 6. Raupi ist natürlich gut. Und du hattest weniger EP, das heißt du fliegst raus. So. Moment. So. So passt mir das auch ganz gut. Geh mal weg. Dankeschön. Ähm, wir haben das stärkste Taubsi. Radfratz ist das stärkste drin. Yo. Ich glaube, das ist die beste Aufteilung vom Team. Was passiert, wenn ich jetzt in Random Encounter reinlaufe? Ich habe hier keine Bälle. Okay. Also schmeißt du mich direkt wieder aus dem Kampf raus. Ganz toll. Das heißt, wir müssen in den Shop. Ich glaube, ich bin zu weit. Nein, ich bin sogar richtig. Guck mal an. Ich hatte schon Angst, dass ich ein bisschen zu tief unten bin oder so, aber das passt. Hallo. Ich bin unfähig. Ich brauche viele Pokebälle jetzt. Gibt sicher noch einen Premierball? Drei. Oh, pro zehn gibt es drei. Ja, gibt es einen. Ich habe kein Geld. Kann ich Sachen verkaufen? Was habe ich denn, was ich nicht brauche? Nix. Wir lassen das mal. Nö, lass mich in Ruhe. Ciao. Das nervt mich jetzt dezent, ganz ehrlich. Ich muss da was rausfinden, wie das funktioniert. Vielleicht muss ich die Switch anders hinstellen, wirklich. Ich habe so gehofft, dass es nicht abhängig ist von der Switch irgendwie. Sollte eigentlich auch nicht. Du bist ein komisches Radfratz, ein großes Radfratz. Komm, wir fangen dich mal Genau so fülle ich natürlich alle Pokebälle. Ah, jetzt geht es natürlich. Ich verstehe das nicht. Egal. Wir lassen das einfach sein. Was haben wir für Zeit? Halb, halb sechs, das ist gut. Ich bin nämlich heute direkt von, nach, von der Arbeit nach Hause gekommen. Jawohl. Nicht schlecht. Ja, ah ja, Doppelkick, sehr gut. Da schmeißen wir Heuler oder Rutenschlag raus. Okay, Wesen hat es anscheinend, weil es hat ein positives auf Spezial und Minus auf Angriff. Das ist gut. Für Pikachu ist das super natürlich. Scheiß auf Angriff, wobei Doppelkick natürlich dann wieder leidet. Ich habe mal gehört, dass Wesen eben nicht vor. Ich muss das nochmal angucken in dem Fall. Weil das nimmt sich einen strategischen Teil weg. Level 5, uff, nein, ich habe ein Level 6er drin. Team. Bericht. Alles mal angucken, was drin steht. Wesen ist drin, okay. Also ist das Wesen tatsächlich vertreten. Und ich habe da vorhin einen Mirapla gesehen und es kackt mich an, dass es jetzt nicht mehr da ist. Da ist es. Oh, gut, so geht es natürlich auch. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das direkt auftaucht, aber ist gut. Es ist riesig vor allem. Brauche ich dafür was? Zeig mal. Ja, ist vielleicht gar nicht mal so dumm, wenn ich das mache. kurz Mirapla Foto. Wir setzen die bäre ein. Und zielen. Jawohl. Okay, ich glaube, ich muss wirklich einfach, wie ich den Controller ziehe, ist mega wichtig. Und wenn ich ein bisschen abdrehe so, dann fliegt er komplett falsch in der Gegend rum. Das ist mühsam. Sehr mühsam. Und wir finden Items. Oh. Was war jetzt das? <lacht> wow. Ganz viel EP, Radfratze erreicht ein Level, Nidoran erreicht ein Level. Ja, komm, naja. Raupi soll sich doch mit Level 6 entwickeln, weil wir es mit Level 6 bekommen, jetzt Level 7. Okay, Giflor, meh. Ich werde mal gucken, vielleicht muss ich wirklich dann am Ende mit, ähm, mit Pokémon Go vom Handy aus das ganze... Pokédex Gedingse voll machen. Aber wir lassen es mal noch. Da ist wieder ein Smetpo. Soll ich es riskieren? Ich riskiere es. Smepo kann es nicht werden. war mal 24 WP und ich habe so einen Stress damit, weißt du. voll bescheuert dass beim Fangen, ich wette es. Ja. Beim Fangen sieht es richtig behindert aus. Ich werde es beim Edit nachher merken, wenn ich es zusammenklatsche ein bisschen. Das sieht sicher voll behindert aus. So, und jetzt nimmt es mich wunder, weil Raupi Level 7 erreicht hat, sollte er sich eigentlich entwickeln. Jetzt interessiert es mich, was passiert. Hau ab. Das finde ich gut. Hat das auch die OG Musik? Bitte. Ja. Oh, ich liebe die Musik. Okay, mein Raupi wurde zu einem Safcon. Das heißt, wir haben wirklich ein normales Level-System. Das macht das Ganze einfacher. Aber es wird interessant wegen der Übertragung vom, Let's, äh vom Go of Let's Go, wie das läuft. Levelmäßig. Und auch WP-mäßig und so. Das heißt, die erste Evolutionsreihe haben wir aber schon fertig, weil ich Smetbook, Kokuna jetzt habe Äh, Safcon, Kokuna, Biber Entschuldigung. Team, Box. Level 5. <lacht> Kann der überhaupt was? sag mal. Konfusion Windschuss ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ein Init-Push, aber ein minus Sasuke. Okay. okay, mit den Wesen. Oh nein, ich muss wirklich auf Wesen achten jetzt. Okay, dann machen wir das ganz kurz mal nach Pokédex Nummer. Ähm, Bericht. Ich glaube, Smetbo ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ich gehe mal in Details. Ja, Smetbo ist hier mit den Werten der Beste... Ich denke, Smadbo ist am besten. Ich nehme Smadbo mit. Äh, ich mache das ganz kurz mal alleine mit einem Pokémon äh, und melde mich dann gleich wieder. Okay, also, äh, ich lasse das mal so, wie es jetzt ist. Ich habe jetzt ein bisschen was rumgeschoben, wie ihr gesehen habt, hoffentlich jetzt oder so. Ähm, ich habe jetzt mal das Pikachu dabei, das ist halt mein Standard. Ähm... Mirapla, weil ich das einzige habe. Äh, ich werde darauf jetzt nicht so achten, denke ich. Ich nehme die mit mit den höchsten Leveln trotzdem dann. Ähm, außer ich will... Na oh, genau. Zum Beispiel das. Ich will lieber einen Bibo statt eines Madbo haben, zum Beispiel, weil ich Bibo cool finde. Äh, aber ich werde... Falls es dazu kommt, dass man züchten kann, würde ich das machen. Das ist was anderes. Aber momentan für das Story Team ist es mir ehrlich gesagt relativ egal. Jetzt. Okay, weil aus der ersten Generation züchten ist eh nicht so speziell. Ich bin auch gespannt, wo wir zum Beispiel die Starter kennenlernen können. Okay. Ah ja, guck mal hier. Ich dachte schon, hier hinten ist doch was. Ich frage mich einfach, was wir mit den ganzen Pokémon machen, die wir nicht brauchen. Oh, der hat was gesagt. Der hat gesagt, oh, du hast ein Part-Pokémon, lass ich mir mal genau sehen. Und dann schmeißt er äh, wahrscheinlich Raupi in den Kampf. Oder Hornliu. Und wir kommen mit Pikachu. Weil OP und so. Sogar ein Critical. <lacht> Voll gut. Buhu. Gib mir Rucksack. Step-Bonus haben wir nur auf donner -Schock. Also, ja. Was passiert eigentlich, wenn ich Pikachu aus dem Team... Ich will das jetzt ausprobieren. Ich nehme mal Pikachu aus dem Team nachher. Nicht jetzt. Machen wir später. Okay. Äh, wir machen einfach mal Pokédex, füllen und so ein bisschen halt standardmäßig, was ich gerade treffe. Ich werde aber jetzt noch nichts auf äh, Trainieren gehen und so. Das kann ich vielleicht... Ich halte gerade. Okay, die Steuerung ist noch ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Ja stimmt, der hat viel WP, mit 17 WP. Okay, jetzt wird der Kreis beachtet ab dem Punkt, wo ich schieße und nicht ab dem, wo er trifft. Interessant. Das ist auch etwas, was man wissen sollte beim Spielen. Gut, Kokuna habe ich jetzt. Wir füllen einfach Pokédex. Ich mache das mal so nebenbei. Das wäre vielleicht etwas, das ich mache, wenn ich offline spiele. Pokémon fangen. plusen halt. Leveln. Nice ein Item. Fünf Pokeball einfach so. Nice. Gut, wir laufen mal ein bisschen weiter. Okay. Ich weiß nicht, ob ein Pikachu so groß ist, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht angeguckt. Mhm. Donnerschok, scheiß drauf. Ich bin noch gespannt, was die alternative Fangmethode ist, wenn ich der Handheld-Modus mache. Das kann ich halt offensichtlich nicht zeigen, wegen Handheld-Modus. Wir kriegen Items, das ist mega komisch, wir kriegen Items beim Fangen. Okay, wir kämpfen noch gegen den, dann ist fertig heute. Der vertania wald oh Gott. Hier gab es auch mal eine Möglichkeit, einen Trank zu bekommen, einfach so. Ich hoffe, der ist auch noch da. Irgendwie gefällt mir das voll mit den grauen Haaren Volltreffer. <lacht> so gut. Okay. Okay. Ja. Warnfehler, genau. Fangen wir den noch. Ich werde auf jeden Fall morgen direkt weiterspielen, wenn ich Zeit habe. Also aufnehmen. Unterwegs werde ich noch ein bisschen Leveln und so halt Pokémon fangen. Ähm ich weiß nicht, ob ich fangen werde oder wirklich kämpfen. <lacht> fangen gibt halt auch EP, aber das Problem ist, irgendwann habe ich keine Gebälle mehr und so. Ich muss es angucken. Wirklich. 216 EP und das Ding hat gleich mal Level 3, also 3 Level plus. sehr gut. Und ich probiere noch rauszufinden, wie man die ganzen Pokémon irgendwie nutzen kann, weil 10 Taupsis in der Bank zu haben, ist halt voll sinnlos. Ja, bitte, Nidora mit Doppelkick, bitte. Äh, was ich auch nicht weiß, ist wegen Mondschein und so für Nidoking. XL, nicht nur L. XL. Ein großes Biber. Ich lasse den mal aus. Ähm, ja. Ich gehe mal hier rein. Das war's, okay. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall bis jetzt, finde ich's ganz cool, eigentlich, muss ich zugeben. Das macht echt Spaß. Das Feature werde ich nie nutzen, aber guck mal, ob da irgendein Plus gibt oder so. Ich glaube nicht. Dankeschön. Also, nichts, was... Ich würde gerne wissen, was das hier ist, aber das sehen wir nicht. Äh, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen. Äh, ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adan, alles gut mit Zucker. Cheerio!